Wie bekommt man es in LimeSurvey hin, dass bestimmte Antworten vorausgewählt sind? Also erstmal, was ist damit gemeint? Normalerweise stelle ich eine Frage in LimeSurvey und da habe ich hier die beiden Antwortoptionen und da ist noch keine vorausgewählt, sodass die Befragten dann nicht beeinflusst werden und einfach eine von den beiden Antworten auswählen. Manchmal gibt es aber eben so Fälle, dass man sagt, man möchte eine Antwort vorausgewählt haben, hier zum Beispiel die 1, und die Befragten können dann auswählen, ob sie es bei der 1 belassen oder auf die 2 wechseln. Und das wollen wir uns einmal kurz anschauen, wie das funktioniert. So, Zunächst mal habe ich hier eine Frage angelegt. Wenn man auf Bearbeiten geht, sieht man, dass das hier der Typ Liste Optionsfelder ist. Der ist also hier bei Einfachauswahl zu finden und dann Liste Optionsfelder. Das ist so der meistgenutzte Fragentyp. Und hier kann man jetzt einfach dann auswählen, welche Antwortoptionen soll es geben. Habe ich hier einfach die beiden Antwortoptionen eingetragen. Und dann kann ich zusätzlich sagen, welche von diesen Antwortoptionen soll jetzt vorausgewählt sein. Dafür schließe ich hier diesen Bearbeitenbereich und dann bin ich hier in der Fragenübersicht. Und dort hier gibt es hier den Punkt Werkzeuge. Und da gibt es den Punkt Vorgabe, Antworten bearbeiten. Das sind also diese vorausgewählten Antworten. Man sieht jetzt hier die Voreinstellung. ist normalerweise, dass es keinen Vorgabewert gibt. Man kann eben dann eine der beiden Antwortoptionen, wenn man mehr Antwortoptionen hat, eben eine der vielen Antwortoptionen dort auswählen. So und wenn ich dann auf Fragen Vorschau gehe, dann sehe ich eben, dass hier die erste Antwortoption vorausgewählt ist und die Person kann dann eben wechseln oder auch nicht. So, das wäre jetzt die simpelste Variante, dass also immer eine bestimmte Antwortoption vorausgewählt ist. Man kann es auch noch ein bisschen komplizierter machen, dass man sagt, ich möchte gerne eine bestimmte Antwort vorausgewählt haben, je nachdem, was die Person in einer der vorhergehenden Fragen geantwortet hat. Also sagen wir mal als Beispiel, wir wollen es jetzt so machen, dass wir uns darauf beziehen, was wurde in der ersten Frage geantwortet. Und immer das, was in der ersten Frage geantwortet wurde, soll hier in der zweiten Frage dann vorausgewählt sein. Okay, wie geht man da vor? Zunächst mal kann man das jetzt hier nicht direkt bei den Werkzeugen und den Vorgabeantworten eingeben, weil man hier eben nur die Antworten 1, 2 auswählen kann, sondern man muss ein bisschen anders vorgehen und zwar folgendermaßen, man schreibt in die Fragengruppe davor, also hier in diesem Fall in die erste Fragengruppe, eine Gleichungsfrage rein. Wie macht man das? Zunächst mal hier bei Bearbeiten da zeige ich, wie man den Fragetyp findet und zwar ist das hier bei den Maskenfragen dann der Fragentyp Gleichung. So, wenn man den hat... Dann kann man bestimmte Gleichungen eingeben, um Vorgabeantworten für Fragen in folgenden Fragengruppen zu definieren. Wichtig ist also, dass das hier immer in der Fragengruppe davor stehen muss, nicht in der Fragengruppe, auf die sich das Ganze dann bezieht. So, was möchte ich jetzt sagen? Ich möchte ja sagen, dass diese Frage Q2 den Wert 1 annehmen soll, wenn vorher in der Frage Q1 mit 1 geantwortet wurde. Das macht man jetzt folgendermaßen. So, jetzt kann man das hier ein bisschen besser erkennen. Zunächst mal habe ich hier mit geschweiften Klammern Expression Script. Und dann schreibe ich jetzt hin, dass die Frage Q2 einen bestimmten Wert annehmen soll. Und zwar je nachdem, wie die in die Frage Q1 geantwortet wurde. Und deswegen schreibe ich Q2 ist gleich, dann kommt eine IF-Bedingung und in Klammern bei den IF-Bedingungen kommt zunächst immer erstmal die Bedingung. Das heißt, wenn Q1 mit 1 beantwortet wurde, dann soll die Frage Q2 den Wert 1 annehmen. Ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, wenn also Q1 nicht hier mit 1 beantwortet wurde, dann soll Q2 2 vorbelegt werden. Okay, probieren wir es direkt mal aus über die Umfragevorschau. Angenommen, ich wechsle jetzt hier auf die 2, gehe dann hier auf weiter, dann ist hier die 2 vorausgewählt. Oder anderes Beispiel, wenn man jetzt hier bei der Q1 bei 1 bleibt und dann auch weitergeht, dann ist hier die 1 bei der Q2 vorausgewählt. Okay, hier nochmal die Gleichung. Soweit zu den Vorgabeantworten in Lime Wie immer viel Erfolg bei der Anwendung.